Uns heutiges Thema ist Surfen mit Köpfchen. Aufgrund eines konkreten Cybermobbing-Falls befassen wir uns jetzt mit den Gefahren im Internet. Dazu möchte ich euch meine Studiegäste vorstellen. Zuerst die betroffene Familie Mayer Applaus und unsere Experten, Herr Dr. Dr. Waldemar Simon und Frau Magister Oberhofer Lara wie unsere Polizisten Waldhart und Vöger. Frau oh, Maya, ja. können Sie uns kurz die Situation mit Ihrer Tochter Chantal schildern? Sobald Chantal von der Schule nach Hause kommt, gibt es nur eins. Computer, Handy und vor allem Internet. Weder für Ihre Freundinnen noch für, ihre, für die Schule hat sie Zeit. Aber nicht nur das. Anscheinend wurde sie letztens auch gemobbt. Keine Ahnung von wem. Ich kenne mich nicht sehr gut aus im Internet. Wir brauchen dringend Hilfe. Chantal, möchtest du uns die Situation vielleicht aus deiner Sicht erzählen? Eigentlich gibt es da ja nicht viel zu erklären. Online-Spiele machen mir eben viel Spaß, genauso das Chatten mit Freunden oder Fremden. Mama übertreibt mal wieder maßlos. Ich werde überhaupt nicht gemobbt. Herr Mayer, wie stehen Sie zu diesem Thema? Ehrlich gesagt, finde ich, das ist gar nicht so schlecht. Meine Tochter hat Spaß und das ist auch nur Ich verstehe nicht, wie du mit dieser Situation so gut klarkommst. In meiner Sicht wird sie gemobbt. Ich kann euch gerne Beispiele nennen. je es wäre nicht das erste Mal, dass Cybermobbing unterschätzt wird. Dazu haben wir ja unsere Experten hier. Frau Oberhofer, können Sie uns vielleicht über die Gefahren in sozialen Netzwerken aufklären? Zugegeben, Facebook und Twitter sind schon tolle Möglichkeiten, um sich mit Freunden aus aller Welt zu unterhalten. Aber leider kommt es heutzutage viel zu oft vor, dass Kinder und Jugendliche vertrauliche Informationen ohne Bedenken an irgendwelche Fremde weitergeben oder sie sogar treffen. So kommt es zu den verschiedensten mobbing Die Täter müssen aber nicht immer Fremde sein. Es können auch Mitschüler sein, die sich die Anonymität des Internets zunutze machen. Herr Waldecker, können Sie schon dann vielleicht Tipps geben, wie Sie sich am besten gegen solche Attacken wehren kann? Auch wenn es schwerfällt, sollte man die Mobbingangriffe am besten ignorieren und den Mopper sofort sperren. Wichtig ist es, dass man das gemobbte Kind ernst nimmt und es sich anvertrauen kann. Man sollte auch Beweismaterialien sichern, sowie den Chatverlauf. Und wenn euch eine Person im Internet attackiert, am besten sofort sperren. Frau Oberhofer, können Sie der Familie vielleicht Tipps geben, dass es gar nicht erst zu solch einer Situation kommt? Also ich würde Ihnen raten, dass das Kind nicht zu so lange unbeobachtet im Internet zu lassen. Verbieten würde ich das Netz auf keinen Fall, denn die Kinder müssen den ja richtigen mit dem Internet lernen. Vielleicht legt sie sich ja bestimmte Zeiten fest, an denen Chantal im Netz surfen darf. Können uns die Polizisten vielleicht erzählen, wie es mit der gesetzlichen Lage aussieht? Cybermobbing selbst ist kein Strafbestand, aber in Cybermobbing vereinigen sich einzelne Straftaten, wie zum Beispiel bewusste Beleidigungen, Drohungen oder auch üble Nachrede. Für diese Daten gibt es sowohl Gesetze, die mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bestraft werden. Kinder unter 14 Jahren sind nicht strafmündig. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Lehrer und Eltern sofort darauf reagieren. Ja, eigentlich ist egal Bestrafung nicht eine deutsche Statistik verdeutlicht, dass immer mehr Jugendliche aus Internet fertig gemacht werden. Bereits im Jahr 2010 waren es schon mehr als 20 Prozent der Internetnutzer, die bekannt gaben, jemanden zu kennen, der schon gemobbt wurde. Laut einer Statistik aus im Jahr 2014 werden Mädchen öfters gemobbt, 44% und Jungs 31%. Familie Meyer, konnten Ihnen unsere Experten weiterhelfen oder stehen noch irgendwelche Fragen offen? Ich bedanke mich für Eure Hilfe. Wir werden uns nach der Show nochmal gründlich mit den Experten unterhalten. Ja, natürlich stehen die Frau Magister Oberhofer und Dr. Dr. Weidegger zur Verfügung. Ich, will, ich verabschiede mich und bedanke mich bei meinen Gästen und bei dem Publikum. Denken Sie immer daran, surfen Sie den Köpfen. Wir tun es auch.